Evaflex nsp aktive Prävention. Derzeit nehmen nichtsteroidale entzündungshemmende Medikamente, seits eine führende Position in Bezug auf den Verbrauch durch die Bevölkerung des Planeten ein. Einigen Daten zufolge sind also mehr als 30 Millionen Menschen auf der ganzen Welt gezwungen, sie ständig einzunehmen, 300 Millionen nehmen sie zumindest für kurze Zeit ein. Davon kaufen bis zu 200 Millionen Medikamente ohne ärztliche Verschreibung. Dies sind Statistiken, die die reale Situation wahrscheinlich nicht vollständig wiedergeben. Und die reale Situation ist folgende. Der Bedarf an bestimmten Medikamenten ist sehr hoch. Was bewirken diese Medikamente? Nicht-steroidale Entzündungshemmende. Sie lindern Schmerzen, Entzündungen und Fieber. Aufgrund von Schmerzen und Entzündungen nimmt ein beträchtlicher Teil der Weltbevölkerung diese Arzneimittel ein. Wo tut es weh? Warum tut es weh? Warum kommt es zu Entzündungen? In den allermeisten Fällen sind Probleme des Bewegungsapparates der Grund für die Langzeitanwendung von nichtsteroidalen Arzneimitteln. Die menschliche Wirbelsäule, Knorpel, Bänder, brauchen Unterstützung und Schutz. Die moderne Art der Ernährung, Umweltfaktoren und geringe Mobilität tragen nicht zur Gesundheit bei. Die Wirbelsäule und die Gelenke sind aus strapazierfähigem Material. Das ist Knochen- und Knorpelgewebe. Die Stärke von Knochen und Knorpel wird aus den Materialien geschaffen, die mit der Nahrung kommen. Die Ernährung sollte genügend Substanzen enthalten, aus denen der Körper die Festigkeit von Knochen- und Knorpelgewebe aufbaut und erhält. Eine gesunde Wirbelsäule, eine majestätische Körperhaltung ist das Ergebnis bestimmter Handlungen. Bei einer mangelhaften Ernährung sind die Risiken eines Schmerzsyndroms sehr hoch. Störungen in der Knorpelstruktur führen zu Funktionseinschränkungen. Begleitet wird dies von Schmerzen und Entzündungen. Die Entzündung und die begleitenden Schmerzen können mit Medikamenten unterdrückt werden. Herkömmliche nichtsteroidale Medikamente wirken auf Enzyme, die am Entzündungsprozess beteiligt sind. Entzündungen sind die Abwehreaktion des Körpers auf Verletzungen. Das Enzym Zyklozygenase spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Entzündungen. Mehrere Formen von Zyklozygenasen sind bekannt. Sie sind ähnlich aufgebaut. Erfüllen jedoch unterschiedliche Funktionen und sind in verschiedenen Phasen der Entzündung enthalten. Zykloxygenase Typ 1 kommt in fast allen gesunden Geweben vor. Es ist an der Synthese von physiologischen Prostaglandinen beteiligt, die im Körper unter physiologischen Bedingungen gebildet werden und die Arbeit der Organe regulieren. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Einleitung des Entzündungsprozesses. Cyclooxygenase des zweiten Typs erscheint 72 Stunden nach der Schädigung der Zellmembranen im Brennpunkt der Entzündung. Sie ist für die Manifestation aller Entzündungszeichen verantwortlich. Hyperämie, Schmerzen, Ödeme, Immunantwort. Dies ist das Ergebnis der Wirkung von Zyklozygenase Typ 2. Nichtsteroidale Medikamente blockieren Zyklozygenasen. Leider bedeutet dies, dass ihre wichtige Funktion deaktiviert wird. Eine nützliche Funktion von Zyklozygenasen ist die Selbstteilung von Gewebe. Dies gilt insbesondere für die Schleimhaut des Verdauungssystems. Bei längerem Gebrauch von nichtsteroidalen Arzneimitteln ist die Wahrscheinlichkeit von Entzündungen und Geschwüren hoch. Geschwüre und Blutungen aus Geschwüren können gefährlich sein. Nichtsteroidale Medikamente blockieren Schmerzen. Daher können Sie das Problem nicht bemerken und nicht rechtzeitig medizinische Hilfe suchen. Mit der gewünschten entzündungshemmenden Wirkung reduzieren beliebten nichtsteroidale Medikamente das Schutzpotenzial der Schleimhaut des Verdauungstrakts. Dies führt zur Entwicklung erosiver und ulcerativer Läsionen. Die Schleimhaut der oberen Teile des Verdauungssystems wird durch die Entwicklung von Eusionen, Geschwüren und deren Komplikationen geschädigt. Dünn- und Dickdarm sind geschädigt. Dies sind seit langem bekannte Nebenwirkungen beliebter Medikamente. Um den Magen vor solchen aggressiven Wirkungen nichtsteroidaler Medikamente zu schützen, verschreiben Ärzte Medikamente aus der Gruppe der Antiulkusmedikamente. Kann man Problemen des Bewegungsapparates vorbeugen? Kontroprotektoren sind auf der ganzen Welt sehr beliebt geworden. Ärzte empfehlen sie oft gleichzeitig mit nichtsteroidalen Arzneimitteln. Auf diese Weise können sie den Zustand verbessern und die Manifestationen von Schmerzen und Entzündungen reduzieren. Prävention ist jedoch vorausschauendes Handeln. Knorpelzerstörung vorbeugen. Sättigen Sie Ihren Körper mit allem, was für den langfristigen Betrieb der Wirbelsäule, der Gelenke und der Haut notwendig ist. Der Begriff AUSBEUTUNG (Anführungszeichen) ist durchaus passend für den menschlichen Körper. Wir kümmern uns um unsere Computer, Telefone, Autos. Wir versuchen alles Mögliche zu tun, um Ihren Betrieb zu verlängern und das sind nur Dinge, die im Prinzip gegen neue ausgetauscht werden können. Operationen an den Gelenken, der Wirbelsäule, das ist auch eine aktuelle und beliebte Richtung. Das virtuose Können der Ärzte verdient Anerkennung und Respekt. Die besten Experten sagen, dass die Entfernung von Wirbelsäulenhernien eine notwendige Maßnahme ist, um eingeklemmte Nerven zu retten. Der Zweck der Operationen ist ein Krankenwagen. Aber es gibt Aufgaben, die nicht sofort gelöst werden. Die Stabilität der Wirbelsäule, ihre Ernährung und Kraft sind das Ergebnis langjähriger konstanter Arbeit. Und je eher diese bewusste Dauerarbeit beginnt, desto besser. Was kann ein moderner Mensch tun, der um die Bedürfnisse seines Körpers weiß? Er kann mehr über die Möglichkeiten der Prävention erfahren. Kontreutin. Ein natürlicher Stoff, den junge Menschen bei optimaler Gesundheit und guter Ernährung selbst herstellen sollten. In ausreichender Menge. Muss aber Kontreutin ist nicht immer genug für junge, gesunde Menschen mit guter Ernährung. Die Gründe, warum Kontreutin-NSP ihre Aufmerksamkeit verdient, sind absolut klar. Sie können hinzufügen, dass Glucosamin und MSM perfekt mit Kontreutin kombiniert sind. Sie wirken als Synergisten sowohl bei der Absorption, als auch bei der Heilungswirkung. MSM ist ein einzigartiges Produkt, eine Schwefelquelle. Wir werden die Eigenschaften von Schwefel und seine Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit separat betrachten. Glucosamin als ergänzende Wirkung von Kontreutin und MSM-Komponente, absolut logisch gewählt. NSP bietet die effektivste Kombination von Nährstoffen. Die besten Komponenten werden ausgewählt, Glucosamin in Form von Hydrochlorid wird aus Krebstieren gewonnen. Wir wissen, dass die Vielfalt an Naturheilstoffen recht groß ist aber nicht alle diese Nährstoffe stehen uns in unserer üblichen Ernährung zur Verfügung. Die wertvollsten Komponenten in solchen Anteilen zu sammeln, in denen sie so effizient wie möglich aufgenommen werden und die Gesundheit schützen, dies liegt in der Macht des Teams von NSP Wissenschaftlern. Das intellektuelle und technische Potenzial der Firma NSP trägt seit mehr als 50 Jahren zur Verbesserung der Menschheit bei. Zutaten: Glucosaminhydrochlorid aus Schalentieren gewonnen. Methylsulfonylmethan, MSM, Kontreutinsulfat, vom Rind. Ein Homo sapiens kann viele Jahre aktiv, fröhlich und leistungsstark bleiben. Das ist der NSP-Ansatz zur aktiven Prävention. EvaFlex NSP ist die Antwort auf viele der heutigen Herausforderungen.